hallo. Wer meine letzten Videos verfolgt hat, hat gesehen, Snappy Ubuntu bin ich dran. Wie ich gesagt habe, soll eigentlich in den nächsten paar Jahren Standard auf dem Desktop werden, als neues Paketsystem für Ubuntu Pakete zu installieren. Aber es gibt mittlerweile schon einige aktive Projekte, wie zum Beispiel hier dieses Mycroft. Da entwickelt man gerade einen ja, so eine Art persönlichen Assistent und der ist aber noch nicht so ganz gefounded Ich spiele hier kurz mal das Video ab. Wir haben dann also die Möglichkeit ein Projekt zu finanzieren, wenn ihr denn wollt, wo wir so einen kleinen Assistenten haben, der dann zum Beispiel die Kaffeemaschine auf Sprachsteuerung fernsteuert, den Fernseher einschaltet oder ähnliches. In der kleinen Kiste drin ist ein Raspberry Pi. Ne? Wer also ein Raspberry fan ist, vielleicht mal auf diese Seite gehen. Snappy Ubuntu ist mittlerweile schon aktiv und in Gebrauch. Wie auf einem anderen Video zu sehen, auf der FrostCon hat da ein Herr, ja den Namen kann ich nicht aufsprechen, ähm, mal einen Vortrag gehalten über Snappy und äh, Snappy Ubuntu mit dem neuen Paketsystem ist bereits in Drohnen. Raspberry Pi, Beaglebone, Back-Switches und Routern und und und zum Beispiel auch in Kühlschränken, die ein aktives Display haben und mir sagen, habe ich noch Milch drin oder nicht, mittlerweile schon im Einsatz. Also Ubuntu, Snappy, das neue Paketsystem, äh, setzt sich immer mehr durch, ähm, weil man ja zum Beispiel möchte, dass einerseits was in der Kiste drin steckt, also die Benutzerdaten privat bleiben, aber gleichzeitig anderen Leuten die Möglichkeit geben, Apps zu entwickeln, oder beziehungsweise Apps sind nichts anderes als Programme. Kommt aus der Smartphone-Geschichte, kommt jetzt aber über dieses neue Paketsystem quasi auch in Richtung ja, Desktop und andere Endgeräte, die auf einem ganz normalen Prozessor laufen. Dadurch gibt man solchen Projekten die Möglichkeit die Dinge so zu entwickeln, dass Benutzerdaten getrennt sind, aber fremde Leute Apps, also Programme entwickeln können, dass das ganze funktioniert das Beides sauber zu trennen mit UpArmor. Ne? Das wird schon alles dann schön sauber getrennt. Linux ist drauf, ähm, ist eine mittlerweile sehr beliebte Technik, die immer mehr Möglichkeiten gibt. Ne? Also wie gesagt, da drin in der Kiste ist ein Raspberry Pi 2. Wer also dieses Projekt finanzieren will, von speziell diesem Mycroft-persönlichen Assistenten, es sind nur noch fünf Tage, dann kommt das Ding ja, zur Finanzierung oder auch nicht, weil die brauchen 99.000 Dollar. Ich hoffe, ihr zu haben. verbleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss.